Los geht's! Tag? Das ist ja... Oh, was macht ihr? Warum macht ihr nicht mit, meine ich? Hallo, schön dich zu sehen! Hören! Was auch immer! Das ist ja cool, dass du hier bist! wir Tag! Ein schöner Name auch! Oh, ich wegen der Aufregung, ich verklick mich hier. Okidoki, okay, okay. da war ich wohl zu schnell. ich heute hoffe du hast einen schönen Tag, no shits wenn das ey. kenne ich alle nicht ich will hier nur mal Food essen ich glaube ich muss da mal beim Bann jetzt Bossen mehr kaufen bevor weitergehen Oh. Oh Mann ey, ich vertipp mich da immer, aber das ist überhaupt nicht an. Er hat überhaupt nichts mit Aufwendungsrecht. Ich, ich habe immer diesen ich habe das falsche Binding drin. Ich glaube, dass das ist halt echt ätzend. Ich wüsste jetzt natürlich gerne, inwieweit ob, ob meine Dings mitlocken jetzt. Auf geht's! schmettert es. Was war das denn die heben mich auf ne das sind so damage dealer ja, das werden die schnell kriegen das gute ist ja oh warte mal dann kann ich hier in der zeit ein bisschen leer räumen das Gute ist ja, dass quasi so ein Alec nicht wichtig ist, so für... So für... Also dass es funktioniert, meine ich jetzt. Let's go. Okay. Was? er schon wieder einen rausgeschmissen? Warum das denn? Ich habe. Äh, ah, ich weiß gar. nicht, <lacht> Final Fantasy ist so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuelle ich weiß auf jeden Fall, dass ich das doch gespielt habe. Ja, irgendwie meinte ich, hättest du es mir erzählt, dass du das auch mal gespielt hast zwischendurch. Ja. Ich guck mir das jetzt mal an. Ich hab das, das vorige gespielt und dann das aktuelle äh, mit der normalen Story, bis sie danach weiterging. Für also was brauchst Also, du kannst mir ja ein bisschen helfen, was ich hier machen soll. Ich mache nämlich irgendwas falsch. Irgendwie, also, ich weiß zum Beispiel nicht, wann ich CC machen muss. Bei wem. Ja, ist wenn das, der Breakbar da ist. Ganz einfach. Genau, Also du mit <lacht> anderen Worten, wir, wir beide, du weißt genauso viel wie ich, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ich habe das zweimal gemacht, aber das ist easy. Easy Content. Oder ja. machen wir irgendwie achievements Nee, nee, mehr, ne? nee. Nee, Eigentlich wollten wir den First 3 durchmachen und hier sind wir das erste Mal gestuckt. Ja, echt? Ja, weil irgendwie hat das <lacht> bei den letzten beiden, die sind alle so durchgeflutscht und hat einer gesagt, ah, ich gehe jetzt, das ist total langweilig, das ist viel zu einfach. <lacht> Der Boneskinner genau geschafft. Ich weiß nicht, was heute dran war. Nee, ich glaube, Bonescanner war heute nicht dran. Das sind ja nur diese, nicht alle, alle, sondern nur die. Nur die einfachen. Ich glaube schon. uns ist der schwerste. Das ist dieser Hund. Ja, ja. Der, der auf dieser, ähm, wo er dann auch so, ja, eine Zeit lang immer so gebackt hat. Ja, wo du immer im Kreis um ihn herum Nee, der ja. hatte, äh, den du meinst mit dem Bug da, das Whisper of your markt. Okay Deswegen haben wir jetzt dann zu neunt oder was? Ja, gerade vorhin auch gemacht Hat auch fast geklappt Was? Echt jetzt? Kommen wir da nicht mehr rein? Doch, doch, wir werden reingebautet. Out? Oh, ein Wie aus? Hä? Versteh ich nicht. Dann okay. Du sollst es ausrennen. Zurück. Zum Anfang. ob ich jetzt PS spielen soll ich gerade schaffen drüben in meiner Kopf und hier die Dinger musst du dodgen also wenn die da explodieren ja ich mache hier ja ich mache jetzt hier einfach mal mein, meine F4 schon wieder wir sind jetzt ach das ist schon der letzte ne? also wir müssen jetzt nicht mehr alles machen oder kann das sein ja. weil wir wir haben sind ja, normal nicht... fängt dann anders an das stimmt ja, sehr easy easy Perfekt, snack. das war echt glück oh oh jetzt weiß ich was zu Der ist voll noch mitgeleecht, ne? Warum gehen die da nicht raus? <lacht> Bitte? Das weiß ich auch nicht. dafür müssen noch gedacht, wir noch nochmal anfangen. Dass man die alle nochmal extra aufmachen muss, regt mich überhaupt nicht auf, ne? Das, äh, das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Oder? Nee, ja, normalerweise kriegt man auch ja. noch, noch mehr, wenn man besser ist. Ja, kaum ist Michi da läuft hier alles gut. Cool. Schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir fertig sind, muss ich ehrlich sagen.